Genau, und jetzt kommen wir nämlich schon zur Vorstellung der einzelnen Projekte. Wir werden die Teams äh, aufrufen, schon mal nach vorne zu kommen und sich langsam hier vorne einzurichten. Ähm, wir werden dann auch immer wieder vor den Projekten, wie ich schon erwähnt habe, sagen, äh, wann keine Fotos geschossen werden dürfen. Kommt gern schon mal her, richtet euch ein, stöpselt euch an. <lacht> Genau und das erste Projekt, das wir heute hören werden, ist ein Softwareprojekt. Ähm, es heißt Aware Shopper und ist gemacht von und wird vorgestellt mit Julian, Titan, Michael, Michael, Jordan und Nathan. Viel Spaß! Wir wollen euch heute den die Browser Extension Aware Shopper vorstellen. Unsere Idee dabei war, dass wir eine Extension machen, die die Leute darauf aufmerksam machen, was konsumieren sie, was kaufen sie täglich im Internet und äh, was hat das denn für Folgen oder ist das gut für die Umwelt, für die Menschen und da haben wir dann das programmiert in einer Browser Extension für Firefox. Ein paar Schwierigkeiten dabei waren, man muss irgendwie die Online-Händler oder je nachdem hätte man vielleicht auch die Produkte bewerten müssen, wie gut oder ökologisch sie die jetzt sind. Ähm, das war ziemlich schwierig und kompliziert. Und ein weiteres Problem war ähm, allgemein JavaScript. <lacht> ja, dazu sagen euch vielleicht nachher Michael und Julia noch mehr. Genau. Also ich war vor allem für das Design zuständig, das heißt für die verschiedenen Logos hier, die ich gemacht habe und für die CSS-Files und für die verschiedenen Gradients bei der Extension. Also alles, was man sieht. Also ich bin Titan, ich war hauptsächlich verantwortlich für die Daten, die ins Programm reingekommen sind. Und es hat jetzt über 30 Webseiten gespeichert und wir mussten einzeln jedes nachsuchen und auf die Glaubwürdigkeit der Ressourcen achten, also vor allem wurde viel Feedback genommen von ehemaligen Mitarbeitern oder noch immer Mitarbeitern von den Firmen, die beurteilt wurden. Also kommen wir nun zum Code der Extension, der Browser Extension. Also bei jeder Firefox Extension, bei Google weiß ich noch nicht wie das so geht, gibt es ähm, diese Datei, mit der ähm, setzt man diese Extension auf, also ähm, mit ähm, dieser Zeile da ähm, startet es eigentlich ähm, den Code mit jeder URL, wird dieser, diese Datei ausgeführt, die heißt awareShopper.javascript und die sieht so aus. Hier oben ist die Datenbank, die Titan gesch geschrieben hat. Die ist ungefähr noch bis so weiter, also sehr viel. Und ähm, diese Browser Extension, die ähm, setzt um, da, um die Webseite einen Rahmen, der eine bestimmte Farbe hat, der abhängig ist von der Webseite. Zum Beispiel Amazon hat jetzt eine andere Farbe als Wish oder Ebay oder Co. Und die Farbe ist auch abhängig vom Score, der bestimmt wird durch ähm, Fairtrade, äh, Arbeitsbedingungen, der Lohn und... Ähm, ja, das war es so ungefähr. <lacht> ja, und jetzt erzählt euch Michael, et Michael etwas zum Pop-up. Also das Pop-up ist das Fenster, das angezeigt wird, wenn man bei einer Extension auf das Icon drückt und dann kommt so ein Pop-up und dort wird bei uns jetzt genauere Informationen zu der Bewertung angezeigt, also äh, die allgemeine Punktzahl und auch noch eine so eine kurze Beschreibung und dann noch, wie es aufgeteilt ist, also wie viele Punkte hat es in Fairtrade, in Arbeitsbedingungen und in Loben. und äh, hier sind jetzt einfach die Standardwerte, die, die werden später noch abgeändert von JavaScript. Und das hier ist das CSS dazu, das Jordan geschrieben hat. Und hier ist das JavaScript. Also der obere Teil findet eigentlich einfach heraus, auf welcher Webseite man momentan ist. Das hier ändert dann den Text. Also schaut in der Datenbank nach, die auch in dieser Datei ist, aber jetzt ausgeblendet. Äh, und trägt die Informationen in das Fenster ein, wie das Ganze aussieht. Sieht er dann noch nachher. Und, äh, hier unten wird noch die Farbe vom Pop-up angepasst, also sie sind darauf abgestimmt mit dem Rahmen der Webseite und dann hat es noch so einen Farbverlauf und die schlechtesten Webseiten sind rot und die besten grün, ja. ähm, Kommen wir nun zur Live-Demo. Die Webseite mit dem Score 2 ist Amazon, die hat eine Umrandung und hat Also dort steht, Amazon ist abgeschnitten. stellt was? Das ist, Bildschirm abgeschnitten, vom Rahmen. Das ist egal. Oh, egal. Hm. Ach, das das ist Lass. Das ähm, dort steht, Amazon.de stellt eine Monopolie her. Die Arbeiter müssen in Hitze arbeiten, werden nicht beachtet und werden mit dem Mindestlohn bezahlt. Also Fairtrade ist 1 von 10, Arbeitsbedingungen 3 von 10 und Arbeiterlohn auch 3 von 10. Also eher schlecht bei Amazon zu arbeiten. Die Webseite mit dem Score von 3 ist Fressnapf. Ähm, die importieren den Napf aus ärmeren Ländern. Die Arbeiter werden unmenschlich behandelt und werden sehr schlecht bezahlt. Dann die Webseite mit dem Score 6 ist ähm, Ikea. Ikea holzen sehr viel ab. Die Arbeiter werden sehr freundlich behandelt und sie werden ausreichend bezahlt. Also es kommt man eher zu den besseren Webseiten wo man Sachen eher mit ähm, gutem Gewissen kaufen könnte. Nur, ähm, die Webseite mit Score 7 ist ähm, Digitech. Ähm, Sie verkauft Güter aus aller Welt. Die Arbeiter werden gut behandelt und werden ähm, sehr gut bezahlt. Die Webseite mit Score 8 ist Coop. Dort ist das auch grün und sie verkaufen hauptsächlich lokale Güter. Die Arbeiter werden sehr respektvoll behandelt und werden ausreichend bezahlt. Dann haben wir noch einen E-Stack eingebaut, was eigentlich nicht nötig gewesen wäre, aber ähm, ja, Jugendhack ist halt die beste Website, Das war's dann mit unserer Präsentation. Viel Spaß noch bei den weiteren Projekten. Herzlichen Dank, das war Aber Schopper. Danke für Euer Vorstellung.